Hallo Freunde der virtuellen Realität! Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur ja, kleinen, kleinen Info-Video. Bei The Secret of Retrofolis gab es lange Zeit nur englische Sprachausgabe mit Untertiteln und jetzt gab es ein Sprachupdate und wir haben jetzt Englisch, Französisch, Spanisch und Deutsch und dann haben wir noch asiatische Sprachen, was es jetzt ist, das? weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir die als Untertitel nicht aus Sprachausgabe, aber das schauen wir uns jetzt mal im Game an. Sit down and listen closely. Before they were gone, humans made robots to keep civilization alive. We robots turned out to be just like how humans were, apathetic and broken. Welcome to Retropolis, a marvelous city, 100% mechanical, designed for one purpose only to keep the past alive forever. You know, the good old days, when the economy was booming and the women were beautiful. But if you walk down the city streets, all you can find is loneliness, greed, and betrayal. My name is Philip Law. I was fashioned to be a detective for the RPD. I was good at my job because I'm not the kind of robot who does what he's told. I went after leads even if they took me to the higher levels of the city. That's how I lost my partner. Day I left the force and became a private eye. Sure, the pay isn't great, but I do have some crazy stories to tell. At last, a job. Because you're lonely? You're a funny guy, son. If you don't pay me the rent by the end of the week, you're a on the street. How can you do this to me? Don't you have a heart? No. Oh, man. I need a drink. Ja, Leute. Das ist The Secret of Reto diesmal auch mit deutschen Untertiteln und ja, für alle Leute, die jetzt nicht so gut Englisch beherrschen, ist das perfekt. Und für alle ähm, ja, Point-and-Click-Adventure-Fans da draußen, Zack McCracken, Maniac Manson lässt grüßen. Also das waren die Spiele, die ich als Kind super gerne gespielt habe. Ja, und jetzt kann man solche Games in VR erleben und das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und ähm, ja, ist ein kurz, kurzes Game. Ich weiß gar nicht mehr, wie, wie, wie viel Spielzeit dahinter steckt. Anderthalb Stunden oder so, je nachdem. Oder zwei Stunden. Ähm, Gameplay habe ich auf meinem Kanal schon gezeigt. packe ich in die Infobox und in die Beschreibung. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Äh, war mit Steam VR. Jetzt ist es mit der Pico. Es gibt es aber der äh, Quest auch. Und ähm, ja, alle haben das Update erhalten für Untertitel. Und äh, ja, Leute, geiles Game meiner Meinung nach. Wer ähm, Freunde ich ja mag, ist hier genau richtig. Und ähm, ja, auf meinem Kanal gibt es jetzt auch ein Gewinnspiel. Ihr könnt sich Secret of Retropolis gewinnen, werde ich euch auch unten in die Beschreibung packen und äh, ja, im Abspann auch. Dann könnt ihr mal gerne reinschauen und ja, das war's. Ist eine kurze Info, kurzes Infovideo. nur und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, Abo nicht vergessen, Like drauf und ich sag Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sag auch noch tschüss. Tschüss, Leute.